Nein, ich ziehe nicht um. Nein, ich fliege nicht weg. Nein, ich mache auch keinen Urlaub. Ja, ich fahre auf Klassenfahrt. Hallo meine lieben Fans. Heute bin ich mal wieder dabei. Und ähm, ich zeige euch heute, was ich alles in meinen Koffer packe. Wenn es euch sogar nicht interessiert, zeige ich trotzdem. Und Leute. Ich habe meine Haare geschnitten, ja. Also ich sagte, ich wenn es morgen niemanden auffällt, ne? Ich raste aus. Aber egal, auf jeden Fall, ich werde meinen Koffer jetzt packen. Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal wiederholt. Auf jeden Fall mein Koffer ist pink, denn, ähm. Oder so Rosé. Ich liebe Rosé. Pink oder rosa, rosé, rosa. Keine Ahnung, wie es heißt. Leute, ähm, ja, oder. Oh wow. Ich kann euch jetzt schon mal erstmal so zeigen. geht oh. Ich habe zu zugemacht. Mach der aber auf, oh. Hä? Hä? Nee, ich mach den auf. Wir haben eine Liste bekommen und jetzt ist auf Mamas Handy. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, was ich einpacken muss. Obwohl ich, das, obwohl ich eigentlich nur meine Klamotten und sowas einpacken muss. Ähm, auf jeden Fall, wir fahren nach Sylt interessiert es nicht. Jetzt kann ich auch kein WLAN anmachen. Mann. Mama. Kann, äh, auf deinem Handy habe ich so ein Bild gespeichert, da wo alles drauf steht, was ich auf Klassenfahrt mitnehmen muss. Okay, danke. Wisst ihr, bei meiner Oma, ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber bei meiner Oma, äh, wenn Mama zum Beispiel Oma was fragen will, so, ja, dies und das und sowas und dann telefonieren die so eine Stunde, obwohl Mama eigentlich gefühlt nur was fragen wollte. Also, Oberkleidung, Pullover, T-Shirt, Bluse, Hemd, eins davon. Das habe ich alles, das habe ich nicht in meinem Schrank, sondern hier. Damn. Okay, also hier sind verschiedene Sachen. Also Pullover. Okay. Ich brauche einen Pullover, der warm ist, der kuschelig ist, der mich warm hält und der schön aussieht. Ich nehme einfach den normalsten Pullover der Welt mit. Einen weißen. Ja, okay, hier ist zwar eine rote Schrift, aber egal. Ich nehme aber nicht einen Pullover mit, ich nehme zwei mit. Mein Anime-Pullover. Okay, ich habe einen Pullover ohne Kapuze und einen mit. P so, ich habe meine Sachen immer sehr ordentlich geordnet, ähm, ich schmeiß die nicht in meinen Schrank. Es ist immer bei mir so schön in meinem Kleiderschrank oder Kleiderkommode. So, ja. das kommt hier hin und das kommt hier so hin. Alter, hier ist fast schon dieser ganze Platz verbraucht. Aber ich weiß, wie wir das sonst gemacht haben. Und zwar, man macht das hier so, so. Und dann rollt man das hier so an. Das verbraucht viel weniger Platz. Na, okay, das... Ich so oder so viel Platz. So, klappt alles gut. Ähm, T-Shirts. Komm, T-Shirts hab uh, <lacht> nee, ich doch. Uh, Nee, die ist ja nicht mit. Nee. Aber der kratzt so unheimlich. Perfekt! Ich, ich bin ja selber so gesagt eine Schere. Ich nehme immer so, so ein Gefühl, als ob ich immer so eine Schwa, also was Schwarzes mitnehme von Klamotten und was Weißes. Ich nehme liegend gerne immer was von Mama, weil Mama ist einfach so eine Person mit der Teile ich. Sie zieht sogar meine Sachen an, aber wenn sie die nicht vermisst, behalte ich die. So, mit Oberteilen bin ich fertig. So, was kommt als nächstes Oh, okay, jetzt zieht ihr meine Delfine. Äh, mein Delfin meine ich nur. 6,5 Stunden später. So, hab alles eingepackt, was ihr nicht sehen sollt. Ich habe es jetzt doch so gemacht, weil ich finde das doch schöner. Und jetzt kommen wir auch zu meinen Socken. Socken habe ich eigentlich nicht so viele. Ich muss mal kurz gucken, welche ich ungefähr. Also welche ich mitnehme. Ich nehme erstmal zwei Socken mit. So ich werde so zu mehr Socken mitnehmen. Also deswegen. So. Hm, ist da. Lange Hose und eine kurze Hose. Kurze, kurze Hosen habe ich hier zum Schlafen. Kann ich die benutzen? Und. Oh, das Geld! Oh. Dann so eine lange. Und dann auch noch so eine. Ich hoffe, ich kriege meinen Koffer noch zu. Okay, Mützen und ein Halstuch. Mützen kann ich euch tatsächlich zeigen. Nein, ich hole lieber welche her. Okay, ich habe mich eigentlich schon entschieden. Und zwar für meine Geburtstagsmütze. Keine Widerrede. Ugh. Ich nehme die mit. Die ist einfach nur wunderbar. Also, wenn wir die brauchen. Ich kann ja auch. Weil April ist ein bisschen verrückt. Mhm. Okay. <lacht> Habt ihr es gesehen? Mit diesem Anhänger. Okay. Wir gehen mal zusammen in den Bade, ins Badezimmer. Mal gucken, was wir da alles so finden. Ich muss Ein so. Ich habe jetzt erstmal meine drei richtigsten Sorgen. Obwohl, eben gern würde ich auch noch eine... Wir sind hier fertig. Ich werde auf jeden Fall noch meinen, ähm, einen College Block mitnehmen. So, ich packe ich mal in die Mütze rein. Ja, oh, stimmt, ich bin Genie. Ich kann einfach alles hier reinpacken. So, schlafen. Schlafanzug, Kuscheltier. Aber den packe ich jetzt nicht in den Koffer. Also ich nehme drei Bücher mit, <lacht> wieso nicht? Äh, einmal nur mal schnell das Marmut retten. Mädchen sind stark, habe ich zum 8. 9. Geburtstag. Alter, was ist mit meiner Stimme los? <lacht> mit meinem <lacht> zum Geburtstag bekommen. Und äh, noch ein Comic. Fangen wir mit meinem Comic an. Hier kommst du rein. Die habe ich schon einsortiert, das war eigentlich nicht schwer. Ich habe halt eine Federtasche. Ja, okay, ich habe zwei, aber... Ja. Kommt nicht alles rein. Und das regt mich. So, perfekt! Also wir müssen halt den hier mitnehmen. Okay, nachdenken. Was brauchen wir? So. Was kann man noch so gebrauchen? Wo oh, hab ich mein Portemonnaie hingetan? Oh, ich hab 6, 8, oh ich hab 28 Euro, warte also 28 plus 20 sind 48 und dann nochmal plus 80 sind 6, 68 und dann nochmal plus 20 sind vielleicht 88, ja okay aber dann, dann vielleicht den hätten wir insgesamt 80 Euro, wenn wir alles zusammenlegen würden. Oh mein Gott! Guck ah. oh mein Kissen. Nee, denn nee, nehmen wir nicht. Nee, nee. Mann, Leute, sagt mir, was kann man noch so Also Leute, ich bin fertig. Gefällt mir eigentlich mhm. alles. So. Ich bin fertig. Ich kann ruhig. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Tschüssi Leute, vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Äh, vielleicht. Wir sehen uns.